So. ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen, wir begrüßen euch. Es sind wieder einmal Zeit für Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, einigen Insider, was ihr nicht kennen solltet, äh, hört euch doch den Podcast der Heer pro Minute an. Äh, da äh, in der zweiten Kevin allein -Zur in New York-Folge. Also erste erste ich vielleicht in, vielleicht in Jetzt glaube ich, heißt es so, bevor ja, man die ja, ja. Aufdoppelung hat. Ja, ja, ja. Aber echt jetzt, jetzt habe ich es rausgebracht. Jo! Ja. Ich habe ja. ihn alleine im Lock. Es war für uns verdammt verdanklos, vielleicht für euch auch. Allerdings. dose ja. stunden Beruf. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, aber äh, da sind wir gar nicht. Äh, Isa und ich haben euch heute hier von World of Sweets die mhm. Neuigkeitenbox mitgebracht. Und zwar die von Februar. Yay! Ähm, ja, wir haben es leider schon wieder März. Leider haben wir es wieder nicht geschafft, vielleicht sich auszupacken. Tut mir leid. Wird aber hoffentlich mit der Märzpackung besser, denn die ist bereits bestellt. Und okay. die sollte eigentlich bis dieses das nächste Mal kommt da sein. Bestimmt. Da sie noch im März kommt. Also noch ja. einmal im März kommt. Das, ist das erste Mal, dass sie zweimal überhaupt in einem Monat kommt. Das ist wahr. Oder erscheint. Ja. Ich bringe auch meine eigene Gravitation mit. so. Also. Ja, das ist auch. Ähm, ich kann nicht nur hoffen, dass wir es schaffen werden. Versprechen möchte ich aber lieber nichts, weil wir sind beide berufstätig und auch wenn das nicht so aussieht für euch, ja, es aber es ist, ist wirklich. Ja, wir arbeiten tatsächlich. Ja. Würde und, man nicht glauben, aber es ist so. Und wie ihr sehen könnt, haben wir wieder unseren schönen Mülleimer hier. Ja. Ah, hier ist unser neues Mikrofon übrigens. Zur Aufnahme. So niedlich. Das, äh, äh, schöne, äh, der, der Schöne von Philips, den ich euch noch nicht gezeigt habe bisher. Mhm. Nein, nein, Obwohl es bereits ja. ein Auspackvideo von gibt. Ja. Oh, hast Hat du schon gemacht, gemacht? Ja, Mit ja habe ich schon gemacht. Ähm, ich habe es ja beim Auspacken gemacht, deswegen ist es ein Auspackvideo, ne? Also ein sogenanntes Unboxing. Aber da wir so viele andere Videos momentan haben, habe ich mich entschieden, das noch nicht zu zeigen, mhm. sondern später. So. Ansonsten habe ich hier natürlich wie immer mein schönes Messer zum Haufschneiden, Rosa also schöne Schere uh. und das Messer zum Zerteilen von Dingen, falls wir was teilen müssen. Richtig. Wir wissen ja nie, was drin ist. Wir haben jetzt auch Clips zum machen Wow, die gefürchteten Clips. Ja, und die Isa immer so schön kaputt macht. Mm -hmm. Deswegen habe ich extra mehr gekauft. <lacht> und für alle natürlich auch. Wow. Und natürlich unser Wasser in unseren schönen Gläsern. Genau, mit den hübschen Gläser. Und ich bin ein wenig verspannt in der äh, linken Schulter. Oh. Nicht wundern. So, und jetzt würde ich sagen, und äh, ganz vergessen, ein Holzbrettchen. Martina yeah. ist endlich bei uns eingezogen. Ja, so, jetzt ist es. Ja, auf der einen Seite hat es einen kleinen Huppel, deswegen wackelt es auf der anderen Seite eben nicht. Okay. Oder nicht so sehr. <lacht> das machen wir es mal so. Dann so. wir es mal so. Ja, dann werde ich mal anfangen, es aufzuschneiden. Mhm. Falls ihr hinten komische Geräusche hört, das ist Nico, der fängt ja. gerade an, Stangi und ist in der Greenscreen. Dann ja. sollte es zu wackeln kommen, äh, ja, geht nicht so Aber der läuft richtig gut. Ach, übrigens, äh, hier vorne ist die Werbung für den äh, Fall von Derek Noir. Mhm. Ähm, sehr schön ist das. Also wurde mir zumindest bisher gesagt. Sein erster großer Fall. Also bitte unbedingt mal rein. Dazu haben sie es sehr überhaupt mit der Gestaltung, mit dem Schneiden, mit den Soundeffekten Lohnt sich. Uh, da sind Zettel drin. Da ist ein absparen. Versandkosten sparen bei Neuheitenboxen. Yeah, das ist cool, dann schön. Jo. Ähm, nächsten Monat dann. Nächsten Monat dann. dann. Das legen wir mal beiseite. Vielen Dank dafür. Schön. Übrigens, wie immer bekommen wir natürlich kein Geld für dieses Video von World of Sweets oder von den Dingen, die da drin sind. Das wollen wir auch gar nicht. Denn sonst könnten wir nicht mehr ruhigen Gewissens dieses Auspackvideo für euch machen und ja. objektiv bleiben. Genau. Da müssen wir bei allem sagen, hey, ist das toll, ist das super, ist das gut, Obwohl es uns eigentlich innerlich okay, so geht. Ja, hm. Genau. Äh, wir haben auch eine Schüssel da irgendwo hinten stehen. Wenn wir uns hinein äh, erleichtern hm, äh, die, Diese Schüssel hier. Die ist wunderbar. Ja. Eine Falschschüssel. Eine Fallschüssel. Ja, darin kann man sich rein erleichtern, wenn man es möchte. Ja. So. Aber, nun hm. würde ich sagen, stellen wir das hier mal beiseite. Aha. Ich hoffe, es hat nicht zu so viel von dem äh, Mikrofon eben weggenommen, als ich das vor mir stehen hatte. Da muss ich drauf aufpassen. Ja, das tun wir vorher nicht. Äh, ja. Abgecheckt, so. aber das macht und nicht. dann werden wir mal Kaufen machen. So, hier drin ist ich tape und abstehen. Vollkommen. Hitchies. The, uh, Hitchies. Okay. Hitchies, ja. Was sind Hitchies? Kaubonbon. Aha. Ich hab die schon mal gesehen. Cola Sherry Sauer Mix oh, ist das. Nee. Yeah. Hier, bitteschön. Könnt ihr gut sehen? Jawohl, könnt ihr gut sehen. Entschuldigt, bitte ich mal rüberschaue, aber mein Laptop steht dort und dort sehe ich, was aufgenommen oder nicht aufgenommen wird. Wo wir gleich wieder beim Wesentlichen wären. Falls du Lust hast, unser Kamerawesen zu werden und aus wie Umgebung bist, bitte melde dich. Wir freuen uns. Und äh, wir zahlen nichts. Genau, außer essen und vielleicht mitkosten und so. Und ja, wir werden wirklich Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, was haben wir denn hier drin in den guten Teilen? Das wäre interessant. Äh. Das ja. mich aus, oder? Mhm. Also, äh, äh, sind AT ah, eh und CH steht da oben. Uh, gefährlich. Uh, Zutaten, Zucker, Glucose sirup Dextrose, Yay, schon mal drin. Palmfett. Was? Ja. ja, natürlich. Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. Aha. Apfel, Pfirsich, Zitrone, Erdbeer, Himbeer. Aha. Eine Gelatine ist da drin. Gut, ja, klar. Säuresmittel. Mhm. Apfelsäure, Milchsäure, Zitronensäure, modifizierte Stärke, mhm. Stabilisator, mhm. die gehört, mhm. egal, Aromen, Emulgator, Ja gut, dass man den ähm, Dann echtes, was, das ist so schwer zu lesen. Echtes Karin, oder so ähnlich als Das kann sein, ja. Burumin und dann noch irgendwelche anderen komischen Dinge. Okay. Und die Gelatine ist eine Rindergelatine. Ja, Interessant. naja dann werden wir mal schauen, ein Clip hier rausholen. Ja. ja übrigens, unsere Hände haben wir natürlich gewaschen. Ganz genau. Und stinkt immer daran rauchen gefährdet die Gesundheit. Mhm. Deswegen tun wir es auch nicht. Nur ein Zigarre? Die ist da hinten irgendwo. Da kommst du jetzt nicht hin. Gut für mich, gut für mich. Okay. Nein, ich rauche wirklich nicht. Äh, Außer also schon von Zigarren. Außer von also, Zigarren. Genau. Zigarren ja. Ja. Ja. Und nein, das stimmt gar nicht. Ab und zu mal eine Pfeife, das ist wahr, ja. Ja, aber ich euch auch nicht. Aber, gebrauchen. nein, sehr selten, wenn ähm, es hinkommt, alle zwei, drei Jahre einmal. Okay, okay. Aber ich rauche auch tatsächlich Marzipan-Zigarren. <lacht> nee. So, da haben wir hier ein rotes und ein grünes. Dieser? Doppelauf. Das ist immer die Frage, nimmst du das rote oder das grüne? Dann nehme ich das grüne, so das ist das vor. Wunderbar. Mm. Okay, es hat eine raue Oberfläche. Mm -hmm. Normalerweise, ich glaube, es glatt, nicht viel Schwarz. Sehr ist am Anfang? Oh, uh, ja. Yeah. Mm. Mm -hmm. Ich liebe sowas. Mm. Aber sehr gut mm -hmm. mm -hmm. Mhm. Mhm. Lieben wir mal hin. Ja. vom sauer ist nichts mehr da, schade. Ja, sauer vergeht, sagt mir aber, dafür ist dann so ein Fruchtgeschmack mit ein bisschen Cola. Mhm. Um, und leider etwas undefinierbar ist. Also das Fruchtgeschmack, Ich wüsste nicht, welche Frucht sein soll. Man kennt es nicht draußen ne? Und schon ist es weg. Also die Haltbarkeit ist sehr <lacht> begrenzt von einem der Dinge, aber da waren mir mehrere Sauber ist es auf jeden Fall am Anfang, mhm. aber auch recht schnell ab. Das stimmt, es ist ziemlich süß danach und klebt ihr gut zu den Zähnen. Oh, nee. ja. <lacht> ja, vielleicht ist deswegen so schnell weg gewesen, weil es zu sehen als Klebt ne? <lacht> so Müll für den Mülleimer, ja, so, nein, ähm, aber also es ist durchaus genießbar. Auch wenn ich für mich das nicht nochmal kaufen würde. Na. Hm. Ist nett, dass wir es testen konnten, aber nicht ganz mein Das saure Zeug ist geil. Also, wenn das Ding mehr mit dem zu tun hätte, wäre es effektiv geil. Also, da haben wir jetzt das nächste. Wir haben hier. Oh, Waters. What? Ja. Kaffees. Mhm. schokolade -Clairs. Okay. Von ja, der bisher, Firma Walkers. So. Okay. Ja. Ja, die Firma Walkers hat zum Beispiel auch früher Chips gemacht. Die mhm. gab es immer in den Pubs drin zu kaufen. Okay. Das waren so winzige chips die haben sie für einen Euro verkauft. Ach. Und äh, leider gibt es keine Pubs, die diese Walker-Chips haben. Früher war das bei fast jedem Pub so. Also zumindest okay. in Deutschland. Interessant kenne ich hier so gar nicht. Ja. Mhm. Wir haben aber damals schon einige andere Sachen gemacht. dann machen wir Also Moment. Verschiedene Schmackrichtungen. Okay. Und lesen kann ich da hinten leider gar nichts drauf. Nein, das, das ist noch, das ist Wort. Das kann keiner lesen, glaube ich. Also, ist hier auf einer hieroglyphischen geschrieben. Hm. Ja, die mich ein bisschen an den Elbenbegriff erinnert. Vielleicht kommt in Ohr. Wir werden es nicht erfahren. Ja. Ah doch, hier ist Deutsch. Ah ja. ah ja. aber sehr, sehr klein. Okay. Und sehr verknickt. So. <lacht> ja, äh, aber auch nur teilweise Deutsch. Milchschokolade steht zum Beispiel hier. Okay. Und dann steht schon wieder auf Englisch Milch da. Ah ja, vielleicht ist das so eine Beschreibung, wo du was die abwechselnd immer. Wo ab also das, das kann da, Das ist ja, dann, dann, dann ja. ist ja Wahnsinn, das da raus. <lacht> Toffee-Mischung mit. Ah doch, wir sind nochmal Zutaten. Glukose, Zucker, gezuckerte Kondensmilch. Mhm, ähm, pflanzliches Fett, Palmfett. Warum nicht immer Palmfett, Leute? Gut, das ist das günstigste Fett, aber trotzdem. Muss nichts sein. Milchschokolade, Milch, äh, Vollmilchpulver, Entschuldigung. Mhm. Kakaomasse, mhm. dann äh, Butter, ein Fett, okay. Emulgator. Soja ist drin, mhm. ähm, natürlich Vanillearoma ist drin, okay. Bitterschokolade ist drin, mhm. Kakaopulver, ähm, mhm. weiße Schokolade ist drin, ach so das sind wahrscheinlich verschiedene Sachen. Ah, ja. Meint, das wahrscheinlich ja. es ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Das heißt wir dürfen es essen. Ja. ja, dann wollen wir doch mal sehen. Na? Ich schneide mal auf hier oben durch die Anleitung durch, die nicht deutsch ist. Go. Ja. Und wieder Müll für Müll, einmal der Freund ja. sind. Oh, warte das Daumen? Ja. So. Okay. Also wir haben hier ein grünes. Da machen wir genau. Rot-Blau. Rot, Blau. Also. Green, Rot, und Blau. und äh, was haben wir noch? Green, Rot, Blau. Dunkelblau haben wir noch. Mhm. Gelb haben wir noch, glaube ich. Okay. Ja. Ich glaube, dann haben wir grün und blau. Ja. Genau. Und ja, dann flippen wir hier das Ding wieder zu. Mit dem auch. grünen Clip. Beautiful. Ja, wir haben Clips. Wer hat Clips. Ja. ja. Hier sind die, die, Walkers, die sind übrigens die Firma Walkers seit 1894 in Betrieb. Die Clips? Nein. Das die Firma Walkers. Ach so. Oh. Oh. oh. Da liegt's. So, wenn ich es so habe, blau, grün, grün, blau. Ich nehme diesmal grün. Gut. Dann schau gut. mal. Danke. Schauen wir mal Schauen wir mal mhm. Okay, also erst einmal beim Aufmachen reißt das Dings ab. Das ist schon mal interessant. So. Okay, mein. Das ist, ist ich ein... Ich glaube, das war ein letztes Toffee hier drin. Äh, okay. So, das klebt ein wenig. Es ist auch recht solide. Englisch Creamy Toffee heißt meins. Okay. Und das heißt, Banan Und ist die Banane. Ja, ja, Banane. Jetzt schauen wir mal, ja. ob ich es überlebe. Ja, es sind verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja. Wir werden jetzt nur die testen. Genau. Ja, ich mal sehen. oder? Ja. Prost. Prost. Äh. Wodka-Reck. Oi. Da sitzt ich schon morgen noch gerade. Oi. Wow. Mhm. Der zieht euch die Zähne. Mhm. Mhm. Boah. Nicht so schlimm, schlimm wie Riesen. Mhm. Das ist... wow. Ja, das ist sehr mächtig. Ein mhm. konsistenten Geschmack. Mhm. Aber schmeckt es gut, muss ich sagen. Mhm. Also meiner zumindest, der schmeckt sehr, sehr sehr cremig. Ich schmecke nur Karamell. Jetzt kommt die Banane. Mhm. Mhm. Denk das an. Hm? So mhm. eine mhm. Sahne-Karamell-Knochenbock, mhm. ja. Mhm. Der flüssige Bananenkern ist gerade ah, okay. durchgebrochen bei mir. Also, man muss wissen, dass Iversa nicht wirklich Karamell macht. Aber ja, da fehlt ihre Meinung da auch nicht. Ähm, ja. Nein, so also nachdem es warm ist, ein bisschen Mund. Also man sollte es auf keinen Fall kalt zu sich nehmen. Doch, mm -mm. bei jetzt gibt es noch wirklich, so Mhm. Jetzt mm -hmm. wird es schon besser zum Karma. Das, das Sprechen wird mir rein so schwer, weil ich so viel Schwäche sammle. Hm. <lacht> das tut mir leid. Boah. Also an dem Ding hast du schon zu tun. Mhm. Mm mhm. Mm wow. Aber der Bananenkern war wirklich gut. Leider schmeckt man ihn nicht mehr. Also nur kurzzeitig. Der mhm. Bananenkern schmeckt, schmeckt nicht immer noch. Boah. Vielleicht weil ich mir anfangs gleich angebissen hatte und dann das äh, sich schön verteilt hat. Möglich, ja. Also sollten wir herausfinden, wie das äh, richtig funktioniert, dass man das richtig kaut. Ich glaube, gibt es dafür eine Anleitung, äh, werden wir euch natürlich <lacht> informieren. Mhm. Boah. weil es ungetrappelt hier hört das man wind. Mhm, er spielt mit seinem Wetterding. Ja, das spielt mit seiner Stange rum. Mhm. Ja, Schaut sie Platzle. So. Oh. das sehen wir später auf. Wir machen jetzt erstmal die süßen Sachen. Mhm. Weil da auch noch was nicht Opa oh, das denn hier? Was ist das? Ja. Und das ist vegane Schokolade. Yay. Hands off my chocolate heißt das. Mm -hmm. Hands off my chocolate, okay? Schokolade. Milk mm -hmm. like shock. Mm -hmm. Ja, von der Marke schon gehört, aber noch nie vorher. Gehört. Das ist auf jeden Fall eine Tafel, die ein paar Mal gebrochen ist. Okay, ja. Das, das, das, das ist ein würde ich mal sagen. Das ich auch mein. Und es ist neu, da oben drauf, ja. Uh. Und da kommt natürlich ein Müll wieder rein. Genau. Ja oh, die ist auf jeden Fall interessant. Hör ja, nämlich. Ja, ja ist schade, dass da. Das ist. natürlich ist noch mal, ich, das normalerweise eine ganze Schokoladentafel und nicht nur so ein Bruch. Aber das ist trotzdem cool. Das ist sehr cool, ja. Das hat runde, runde ja, bitte schön. Diese Danke. Glas. Schnapp mir das. Ja, dann wieder rein. Mhm. Man sieht hier Danke. auch schön die Füllung innen drinnen. Schauen wir mal. Sehr. Das legt euch hier hin. Mhm. So. so. Jetzt wollen wir mal sehen. Ja. Die mhm. sieht man auch hier in der Mitte wirklich die Creme ja. Voll. Mal sehen. ist auf jeden Fall glatt oben drauf. Voll. Und löscht mein drauf. Also jetzt. Mhm. <lacht> von der süße her ja nicht ganz süß, sondern nur leicht süß ja, das ist mhm. Mhm. Mhm. ja, ja geht auf jeden Fall mhm. die kann man sehr gut essen die ich würde du aber wieder kaufen mhm. Ich denke mir, ist schon, die Schokolade ist super. Ich muss wissen, was drin ist. Ich ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ja. schaue. Ja. Kann ich aber leider gar nicht lesen, weil das unter dem. Ja, okay, das ist wie übrig. So bei Schokolade auch. So, das, ist das ist hier unten drunter, das kann ich nicht lesen. Ja. Ich möchte es nicht ganz zerreißen, die Packung. Das wäre schade. Aber wir es heute nicht mehr schaffen werden, es auszuessen. Nein. Wir haben nämlich nachher auch noch ein Kochvideo vor mhm. uns und noch eine Wand mein Hund klaut gerade was. Ich bin gleich zurück. Oh. Ich man klaut gerade was. Mhm. Dann wird's Zeit. Und. geben noch ein bisschen Wasser in unsere wundervollen Gläschen. Wir brauchen's. Das Karamell schmecke ich immer noch. Es war nur sein Stange, das er geklaut hat. So. Er hat nur Wasser in er nicht hat und sind davon gelaufen. Okay. Und da muss ich okay. wissen, was es ist. Äh, ja, oh. ich muss leider hier gerade krabbeln, da wir hier zwei Kabel gespannt haben. Ähm, das ist ein bisschen problematischer hier im Kabeln, gerade okay. im Moment. Ja. Aber nicht mehr lange, ich werde demnächst hoffentlich wieder mein langes äh, Audiokabel haben. ich habe nämlich eins, fünf Meter lang. Das wäre cool. Ich habe es noch nicht gefunden. Na, wird schon. Ich glaube, das habe ich bei Glaube ich auch. Muss uns wieder nach Hause kommen. Ja ja, ja, ja, Das nächste. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Erfrischungsstäbchen. Ja, <lacht> Cola-Mix. Die Beutel hat auch für sich gute Sachen. Die die Erfrischungsstäbchen sind sowieso sehr lecker. Ich mache die früher immer. So, also, sind mit Cola-Zitronen geschmückt. Aha. Ähm, Schokolade, Zucker, Wasser. Kakaomasse, Kakaobutter, sehr schön geschrieben. Äh, Butter einfett. Mhm. Äh, Butter reinfett, ja, einfett. <lacht> ja, ein Fett, reinfett. Das ist das erste Mal, das ich lese, dass ich es lese. Ich das dann RR ist. Das stimmt. Bei den anderen ist es nämlich immer so zusammengequetscht. Alles da sieht man das gar nicht richtig. Milchzucker, mhm, okay. Fructose, Fructose, Fructose okay. ähm Säurungsmittel, Zitronensäure, okay. Lugator, Lektazin, Soja. Ja, okay. Ähm, Säurungsembulgator äh, Natrium, dann Aromen, Zitronensaftkonzentrat, Farbstoff ist auch drin, mhm. äh, kann Spuren von Gluten, Schalen, Früchten, Eiern enthalten. Nicht schlimm, oder? Nein, aber dann wäre es nicht mehr vegan, wenn Eier drin sind. Das ist richtig, aber... Wobei Spuren... Ja, nicht das Problem sind, denn der Gesetzgeber sagt ja, das ist trotzdem noch vegan, ja. denn es wird ja auf dem gleichen Fließband mehreres gefertigt und da kann schon passieren, dass Rückstände drauf sind, trotz Putzens und daher müssen sie es immer drauf schreiben. Genau. Normalerweise ist da nichts mit drauf. na also, hey. Ja, so. ich bin gespannt, ich wusste nicht, dass die sowas machen deshalb auch meine Reaktion. Also, ja, nein, also ich kenne die von klein auf, ich die die schon immer. Aber bisher kannte ich nur die mit Müll. So, die mit Müll ja, ja, Die mit Zitrone hat die selber. Oh, merkt äh. oh, mal, das klebt fest da drin. Das ist gar nicht hm. gut. So. Ja, sie sind ein bisschen übereinander gerutscht hier. Und Unten passend ausgelaufen, leider. Oh je. Ja, das macht aber nichts. So. so sieht das aus, okay? Ja. So, ich muss schön, sie. Dankeschön. Also, so sehen sie aus. Mhm. Dann. dann? Die Scheiße. Mit mhm. den flüssigen drin. Mhm. Mhm. Mhm. mhm. Das ist cool. Mhm. Wow. Und auf jeden Fall sehr cooler. Wow. Schmackig. Und wow. Was auch cool ist. Mhm. Man kann sie hier wieder verschließen. Und dann zu. Also das ist echt eine Verdammt Süßigkeit. Ja, wow. Die werde ich auch wieder kaufen. Ja, unbedingt. Also das ist wow. Und die gibt es noch in Zitronen. Zitronen. Ja. ja, ja, ja. Also zumindest gab es die früher. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Wow. cool. Wow. So. Ja. Dann. Geht's weiter mit. Uh, wow. Mit oh. 70% Kakao. Mhm. Hat das Gute. Wow. Edel verpackt. Ja. Fair Trade. Auch wichtig, ja. Ähm, Schweizer Schokolade mit Zutaten, Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter. Mhm. Vanilleschote. Der Kakao kommt aus Ghana. Mhm kann Spuren von Milch, Haselnüssen und Mandeln enthalten. Okay. Kann ich den Schokoladen durchaus mitleben. Ja. Man kann es hier aufklippen, klar. Aha. Und, und dann so. kann man es hier hoch. Oh. Wow. Und es ist so also ähnlich wie eine Pupulone. okay. So, dann füllen wir das auch mal auf. Das ist nicht schlecht, aber dann kann man es ordentlich brechen. Genau. Und es gut teilen. Jawohl. Oder auch nicht, mal wird sehen. Ja, ja, wir werden sehen, wie das jetzt gemacht wird. Oh, und schon ist es ab. Wow. So. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall für ein Stück. Mhm. So sieht es von oben aus, wenn man sagen. Und oh, von der Seite. So, jetzt müssen wir es nur rauskriegen hier. Ja? Ah, jetzt geht's. So. Mhm. So. Mhm. Die kommt dann hier auch. Das So, super. Ist noch drauf. Oh nein, das ist nicht mehr drauf, und jetzt ist aber egal. Kannst du kannst hier noch Zeug zu mir rücken. Ja, ja, ja, ich ziehe das alles mal ein Stück ja, dick, Genau, ist ja genug Platz mehr. Ich ziehe das hier mal alles ein Stück zurück. Dann kriegen wir das schon hin. Dann kriegen wir hier gerade drauf. Genau. Ja, das ist ja das Problem, wenn der Laptop nicht vor einem stehen kann. Wow. Aus Gründen. Hier <lacht> ist es alles hier drauf, ja. Jasper. So, Also, hier das haben wir den. Das Dann wollen wir mal. Wollen wir mal schauen, wie das geht. hartbitterig. Das stimmt, ja. 70% steht hier drauf. Das ist mhm. sehr angenehm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Von der Vanille merke ich gar nichts im der mhm. Mhm. Den so weglassen lassen können. Der Kakao kombiniert. mir, mhm. ja. Mhm. Nichts trotzdem sehr lecker schmilzt auch sehr leicht im Mund. Oh ja. Also anfangs beim reinbeißen ist noch schön knackig. Und danach schmilzt er gut. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen für Trinkschokolade zu verwenden. Schmilzen, ja. Ja, mhm. vom Aroma her meine ich. Das auch ja. Ja. Mhm, mh, mh, mh. Ich muss auf jeden Fall wieder ein Stückchen nehmen. Mhm. was euch wundert dass wir immer nach auch spülen ähm, im ersten ausbauvideo haben wir gemacht was nicht gemacht hat aber verschiedene Geschmäcker, die irgendwie umeinander geraten sind es war nicht so gut und das geht es tatsächlich so das brauchen wir nicht dann bringen wir erstmal hier White ah, power schokogeschmack von Aha. power x system oh. polin für den muskel zu wachsen ja. Ja, kann ich gebrauchen. Nee. Ich krieg's ja nicht mehr so ein Ding aufzuheben, ja. Was ist man da drin? 35 Gramm. Wow. Die Weißriegel mit Milchschokoladen mhm. Und Vitaminen im Schokoladengeschmack. Wow, Vitamine im Schokoladengeschmack. Das ist toll. Von der Welt plus Trade GmbH. Uh. Austauschland. Austauschland. Ja, na, dann wollen wir mal sehen. Wir mhm. schnibbeln mal ab hier hinten mhm. und das kommt natürlich gleich in den Müll. Wir wollen hier keinen Mist fabrizieren, so und versuchen das mal hier raus zu oder auch nicht. sehr ne? Es ist sehr klebrig, ja, mhm. kommt schwer raus. Oh. Ist leicht verschmolzen hier hinten dran. Hier so sieht es dann aus. Mhm. Ja, wir schnippeln uns jetzt mal mit einem wundervollen Messer. Ja. Yeah. Entschuldigung, das ist ein Stück weg für jeden von uns. So. Aber ja. der Rest kommt hier wieder hin. Ja. Mit Klipschen drauf und auf unseren Haufen. Ja. Auf unseren Wundervollen. Vielleicht noch ein Kriegen Ja. Gibt's jetzt aus Ja, ja, ja. Haben wir noch kleine Klipschen? Ja, wir haben noch kleine Klipschen. Kleine Klipschen sind alles, gesagt. So. Ja. Wir sind sehr geklipselt. diese Dude. Pinkfarben Clip oh. Ja, ich habe so eine Clip-Mischung einfach im Laden genommen. Ich es sind verschiedene. Mm -hmm. So, wie gesagt, kannst du. Yes, sir. So. Ach, das ist eine lustige konsistenz Die sind, ja, sind sehr, sehr, sehr weich. Kannst du richtig schön kneten. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt von ihnen. Ja. Die innere Konsistenz, äh, ich bin gespannt. Ja, ja, drücken, kneten. Mm -hmm. Das bricht dann nur die Schokolade außen. Es riecht auch sehr. Ja. Sag die trick noch schauen wir mal mm. Mm -hmm. hm. Oh, bahn aber nicht Nein, klar ah, ich muss das <lacht> Nein, der Spachtel, Alter. Mm -hmm. war er auf jeden Fall gut zu kauen ja hm. was ist das für ein lustiger Nachbarn ich weiß nicht Irgendwas im Hintergrund? Ja, das lässt sich nicht, nicht ordentlich beschreiben. Das ist eine Mischung aus Bitter und irgendwas mhm. anderem ist. Irgendwie, aber nicht, nicht unangenehm. Nee, angenehm, eher angenehm. Mhm. Das holt das Ganze ein bisschen. Das ich, mhm. Ja, können wir durchaus kaufen. Ja. Mhm. Man sollte nicht ähm, kalt sein, denke ich. Das wäre ziemlich fatal, schätze ich. Ich glaube auch, also wenn man den so raumtemperaturmäßig. Und es sollte nicht zu warm sein, weil sonst die äußere Schokolade nur ein Mitmatsch ja, ist und das. Äh... Das kannst du ein Stickschokolade kaufen. Obwohl normalerweise ist du wahrscheinlich hier mit dem Plastik drumherum, genau. Wäre aber schade, wenn du das Ganze plastik voll mit Schokolade und du nur keine Mammut hast. Das ist wahr. Und das hier müssen wir da noch aufheben. Das hat nicht Barbecue-Geschmack. Das wollen wir jetzt nicht. Oh, hier ist ein Müsli dabei. Ein Müsli? Ja. Oh, Schock. Das können wir leider nicht ausprobieren jetzt für euch. Tut mir leid. Leider. Weil erstens waren wir überhaupt nicht auf ein Müsli vorbereitet. Nein. Nein. Und zweitens müssen wir gleich noch ein Kochvideo für euch aufnehmen und da auch noch essen. Also von daher. Auch oh, vielleicht Frühstück morgen, vielleicht weil ich bleibe immer nach. Ja, vielleicht machen wir morgen ein Frühstücksvideo mit euch machen, weil ich habe ja Milch mitgebracht. Also könnten wir. Haben wir auch. Wir haben drei Liter Milch im Kühlschrank. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir 5 Liter Milch im Kühlschrank. Und reichen. Also das werden wir morgen für euch testen, ja. morgen früh. Mhm. Genau, sieht auf alle Fälle gut ja. aus. Da äh? ist hier noch was drinnen, wahrscheinlich was zu trinken, schätze ich mal, weil es hier so viel eingerollt ja. ist. Ja wirklich, ist das bloß, wir haben endlich mal was zu trinken dabei. Ja, ja aber trinken wir haben was zu trinken drin, tatsächlich. Bisher Und haben wir Oh, was für ein Sirup. Okay, Sirup, äh, Pump, Granatapfel. Ja klar. Genau. Ist das Sankis? Und das ist von hm. der Firma, ja genau. Das ist das ich wusste, dass die Siruppe, Ah, ja. Apfel. Okay. Den können wir das gleich unseren so nicht trinken, Lisa. Wir testen das gleich. Oh, Moment, den muss ich erstmal aufschrauben. Haha, ha, aufschrauben, meine Damen und Herren, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Wesenheiten und Wesenheiten. Die beste Art, Dinge zu verschließen, wenn du Leute ärgern willst, einfach Zeug draufkleben. Ja, so. Was cool ist, ist es geht sehr leicht ab. Mhm. Hier, da wird das noch stabil. Man hat hier oben so einen Clip drauf. Ja. Yeah, ist auch ein, ein schöner Auslass. Cool. Mhm. Okay. So, dann probiere ich auch mal. Mir mhm. muss ich ein bisschen mehr reintun. Voll. Ich habe ja noch ein bisschen mehr Flüssigkeit drin. Genau. Boah. So, das nehmen wir das mal dahin. Mhm. Und danach haben wir noch ein Teil. So, okay, riecht gut. Also jetzt seht ihr seht ja auch den Kontrast von dem Glas und dem ne vor. von dem von dem Glas. Ja, voll. Groß, groß. Ähm. auf jeden Fall gar nicht das ist ja. Das ist lecker. Das ist gut. Es ist eine Flasche drin und äh, ich kann euch mal vielleicht vorlesen, was die steht oder auch nicht. Getränke sirup zur Herstellung eines Erfrischungsgetränks mit Granatapfel ja, Granatapfel Apfelgeschmack. Mhm, also von Apfel. Aha. Warte mal. Ungeöffnet, haltbar bis hier Flaschenhals geöffnet, gelagert, ne von vier Wochen verbrauchen. Na gut, das haben wir nicht ganz, aber äh, fünf Wochen kriegen wir hin. Ja. Also das Schöne daran, es hält sich auch länger als vier Wochen. Ja, das ist, nicht zu warm. Das ist gut. Das ist kann man echt gut trinken okay. Das hier kommt in unseren Papiermüll natürlich rein. So, und jetzt haben wir hier... Oh, was hast du da aufgenommen für den Schluss? Naturchips. Na okay. Ja. Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Dafür was nutzt. Denke ich es so heißt. Äh, Barbecue-Geschmack. Okay. Und zwar ist so Englisch, Italienisch, Deutsch hier. Ja. Deutsch. Deutsch. Deutsch. Deutsch. backen aperitifs snack mit Bar und natürlich wieder brauchst du hier kein, das ist sogar drauf geschweißt, kann man nicht lesen. Okay, gut. Zutaten oder Kartoffel. Kartoffel. Hey, hey. Ja. Sondern also, Blumenöl, kein Palmöl. Dann kann ich wieder nicht lesen, was da ist. Okay. Reismehl, Maismehl, Zucker, Rauchsalz. Und dann kann ich wieder nichts lesen. Das ist Natürlich das Aroma, Olivenöl, Salz, Geräusch. Und dann hört sie da auf. Okay. Schwarzer Pfeffer, Schülpulver. Mhm. Kann Erd. Nüsse? Okay. Schalenfrüchte enthalten. Ja, ja, ja, Und das Sch Verpackt. Ja, Schuhe. So okay. Mhm. okay. Ja. Scheiße verklebt. Aber das hat ja nichts mit dem Geschmack zu tun. Nö, nö. so es nicht fällt, also komm. Ja. So, ich wir drauf. Schleppe, schleppe, Hört ihr schreien? Nein? Gut. Dann kann ich das noch. So, dann wollen wir mal sehen, ne? Hat ah, das richtige, interessante, komische. Ja, drin, ja ne? schauen die lustig aus. Ja. Ich glaube, die waren mal rund, sind aber eigentlich ziemlich alle zerbrochen, glaube ich. Oh. Yes, okay. okay. Denkt Ist Ja, sehr. dann hier dann. Du hast einen Runden. Ich habe einen Runden. Sie hatten einen Runden, also so sehen die aus. So sind die eigentlich. Na ja. da. Prost. Mhm. Okay. Mhm. Das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Also, ich nehme jetzt auf der Zunge für leicht leicht im Abgang. Okay, vom scharfen eigentlich nichts. Soll ich sie gleich kaufen, ja gut. Okay. Ich, ich scharfes. Also ich würde die wieder kaufen, definitiv. Ja, ja. Die lecker. Vor allem, bin wenn man cool. die, die kann man auch sehr gut die Kupfer wenden lassen. Genau. Die, gut ja, ja. die, ist auch, die ist auch schon dran. Ja, klar. Ja. Alles ja, schön. Nimm. Noch ein bisschen. Die sind sehr, sehr gut. Ja. ja. Also echt angenehm. Auch ja. haben wir nur die großen also klippen müssen die großen ja. so. und das war es dann leider auch schon wieder mit ja. unserem Auspackvideo ja, ja für den Monat Februar das wir leider erst im März machen konnten ja, ja, nur weil sie dieses Mal zwei Wochen nacheinander kommt oder ja, Und überhaupt kommt. Und äh, wenn bis dahin das Paket da ist, wohl gemerkt. also bezahlt ist es bereits. Ja. Ähm, ja, wir wissen ja. halt nie, was. Schon sagen müssen, also, ja, du willst, die liefern echt flott. Also, ja, ja, die schon. Das Aber die Posten. Die Post hat eher das Problem, dass sie nicht hier. Ja, das ist leider schon sehr oft vorgekommen, obwohl eigentlich die Post das ja wissen müsste. Aber ich habe ja auch in meinem Briefkasten. Dauernd irgendwie andere Dinge drin, die nicht zu uns gehören. Oh Wie zum Beispiel vertrauliche Post für die Polizei, die bei uns im Block ist. Ähm, die nebenan ist wohl nein. weg. Post für die Schule, die auf der gegenüberliegenden Seite des Blocks ist. Sorry. Entschuldigung. Das Lustige ist, wenn da man es dahin bringt, dass man was man denn damit macht. Also würde ich Sachen aus dem briefkasten rausklauen und dann zurückbringen. Also, das ist total so Blödsinn. Aber geben das sein und mir alles, nicht? Boah. Ja, ja, ich trinke noch den Rest. Genau, das war auf alle Fälle wieder eine sehr spannende Box heute. Da ja, sind wir, ja. würde ich sagen. Wir können sie jetzt nachkaufen. Gibt es dort zu kaufen. Wir kriegen immer noch kein Geld dafür, auch wenn wir sagen. Ja. Also, wenn euch was davon interessiert, ihr solltet es immer noch finden auf der Website von World of Sweets. Wir haben das auf jeden Fall noch drin, genau. Ja, das Müsli kosten wir in der Früh. Tja. Und dann, oh. Denke auch ja. In diesem Sinne würde ich sagen: Möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Es war ein kalter Samstagnachmittag im Februar, als ich mit einem billigen Whisky und einer gestohlenen Zigarre in meinem dunklen Detektivbüro saß. Ich hatte schon lange keinen Klienten mehr gehabt und die Stromrechnung. Nun ja, so kann es eben gehen. Als ich die Zigarre zum Mund führte, kratzte mein dreitagebart unter meiner Hand. Ich wollte gerade genüsslich einen Zug nehmen, da unerwarteten meine Bürotür auf. Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir sind noch ein wenig müde, denn wir sind gerade erst aufgestanden, nachdem wir die ganze Nacht wirklich durchgearbeitet haben. Mag ähm. Ähm, folgendes okay. hatten wir versprochen. Ja, äh, genau. Wir, wir wollten ja was austesten für euch, was wir in genau. Box hatten in ja. der letzten Februar. Ja, zu unserem wundervollen Format, das wir äh, haben. Vorsicht, Spannung okay. Bling. Bling. Genau. Ja, wir ja. sind noch ein wenig müde ja, und wir brauchen okay. noch ein bisschen, ja, ähm, um hochzufahren. Ja. Jedenfalls ja. haben wir gesagt gehabt, heute treffen wir für, für euch das Müsli aus der ja, das ist genau. von gestern. Das heißt, wir werden das jetzt noch an die Box ranschneiden im Hintergrund. Mhm. Ähm, und damit ihr seht, dass der nächste Tag haben wir auf einen neuen Hintergrund. Wir haben uns jetzt rausgesetzt von Holzzaun. Genau. Ja. Und dann machen wir es von Damit die ein bisschen Rüstung Von müssen Müsli haben, ja. Ja, damit die Zuschauer Wir füttern die Nachbarn im Gehege. Ja. Das ist richtig. Das also Gefühl. Die Gefühl. nicht die Aber ein Schrocken. Aber ein guter Film. Ja, auch. Ich mag ihn sehr jeden fall Jedenfalls, dies hier ist ein Crunchy Schoko Schoko Show. Schoko, Schoko Scho? Oder Sch Schok Schok Schok. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hafer müsste jedenfalls. Dreifach Schokoladig knackig. Wow. Ja, steht drauf. Ne, ich bin gespannt. Ja, ja, ja. ja. Es ist auf jeden Fall mit 54 Prozent Vollkorn gemacht. Okay. Und Qualität seit 1820. Wow! Ach. Köln produziert seit 1820. Hier sind sogar Tipps, dass man sie mit Bananen essen könnte. Das Müsli die und so Dinge. Wow. Sehr cool. Und ein Scan-Me ist da unten auch noch drin. Mhm. Ja, was da wohl passieren wird. Sweet Rockstars Hashtag, aha. Uh, uh, uh gefährlich. Ja. Mein Hashtag werden wir natürlich gleich bei uns einführen. Klar. Das haben wir schon verdient, wenn wir das schon probieren, Auf jeden Fall. Oder auch nicht. Wir werden sehen, wie es schmeckt. Ja, jetzt werde ich das einfach mal aufmachen für uns. vorsichtig. Ja, schön vorsichtig. dann haben wir uns danach auf die Pocken und Denn die hat hier so einen schönen Fluss oben drin, dass man es zu zumachen kann. wieder. Ja, nee. Ja, Kann man wieder zumachen. Ja, ja. Oder auch nicht. Witzig. Dann wir das mal runter hier. So. Und dann haben wir hier das... da. Beautiful. Das Müsli entspricht 400 Gramm. Okay. Da waren aber 500 Gramm, glaube ich, drin sind. Das ist 400 Gramm Müsli, yay! Yeah. Yay! Yeah. Ähm. Ja. Ja. Danke! Und natürlich habe ich unsere Auspackschere hier. Wie ich gehört, Die ich tot vergessen. Das wäre schlimm. Ja. Wir hätten nicht aufschneiden können. Das stimmt. Wir hätten das Schreien nicht hören können. Nein. Aber den Leim habe ich vergessen. Das ist richtig. Das ist ja auch kein Problem. Gehst wieder auf die Füße. Nein, den habe ich ja hier drüben stehen. Da ist der Mülleimer. Hier Müll in den Mülleimer, so, Flop. Jawoll. Und ja, klar. Oh, der super geiler Mülleimer. Der ist wirklich cool. Den Werkzeug für solche Dinger gekauft haben, aber den ich ständig vergesse. Ja. So, dann wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Müssen da Passt. Danke. Ja. So. Mehr? Straf cool. aber, passt. Wir wollen, ja mal Genau. Schade, wie das... Mhm. Riechen tut es auf jeden Fall mal gut. Ihre, ja. Sehr, ja. schockiert. So, den Clip habe ich auch vergessen. Ich, ich, ich, ich. Wieso machst du das immer aus? Weißt das unser Achso. Unser Samasurion mal Clips. Genau. Dann nehmen wir jetzt einen schönen blauen Clip. Ja! Der sollte nämlich gerade noch passen, dass man es dann so gut ist, wenn man es unten klippt. Ein bisschen gedrückt, hier drückt. Woher? Da müssen wir noch die Verpackung fassen, dann unten geklippt. So, so, Dann kann man es nämlich so nehmen und hier wieder rein doppeln. Ja. Yeah. und oben wird zugemacht. Ende Gelände, Drei. Die neu und damit. Genau. Und der nächste der ja. schon den. Ja. <lacht> und jetzt habe ich fast gedacht, ich hätte die Milch vergessen, aber nein, ich habe sie nicht vergessen. Wir haben. Da, oh mein Gott, wir haben Holmilch. Milch. Frische, länger frische. Wow. Voll, voll. Richtig aus der Kuh, ne? Ja. Wie viel wir zusammen? Bedeckt oder? Ja, ja. Sehr schön, danke dir. Bitte sehr. Ja. Beautiful. So. Ihr müsst das müsst ihr natürlich nicht so machen, wir haben es jetzt so gemacht, hier seht ihr, da schwimmt ein bisschen alles. Ja. Wir haben zum Glück noch keine Laktoseintoleranz entwickelt wie einige andere Leute. Oh, stimmt. Das ist im Moment wirklich sehr merkwürdig, dass ja. es immer mehr Leute damit gibt. Oh, Und auch mit den Gluten-Sachen. Ja. Wobei das Gluten Sache die verstehe ich ja durchaus. Ja. Und die Glutamat. Vor allem die Glutamatsache verstehe ich. Ja. Magenglückern nach in Mengen, ähm, die mittlerweile. Ich meine, man geht in einen Asia-Shop und als erstes siehst du, wenn du reinkommst, ein, eine Euro-Palette voll mit 30 Kilo-Säcken Glutamat. Ja. Mich wundert nicht, dass die Leute ein Problem kriegen. Zum nicht. Was Glutamat betrifft, ja. So, aber das äh, wird sogar schon ein bisschen kakao hier. Schon ein bisschen ich das gerührt habe. Sehr cool. Dann wollen wir probieren. Ja. Also ich schmecke nur meine Zahnpasta. Schon muss ein essen. Ja. Mhm. ist angenehm. Jetzt Mhm. es Mm. Sehr gut. Ja, Mm. Mm. nicht zu süß. Eine angenehme Süße. Genau. So ein klein wenig. Also ein bisschen crunchy. Es mhm. ist noch nicht matschig. Die Schokolade fällt gut in die Milch ab, dass sie traurig wird. Mhm. Ja. Und äh, geschmacklich ist es eigentlich ziemlich gut. Würde ich auch sagen, also das kann man durchaus essen. Mhm. Mhm. Doch, das ist sogar neu. Die doch neu. Ah. Oh. Also denkst das kann man kaufen? Mhm. So. Das ist gut, ja. Hafermüsli. Ein Wenn nicht der Hafer Haferjuckt. Mhm. Hafer, ja. Mhm. Mhm. Nico hat uns wieder, ist wieder bei uns. Nico ist glaube ich aufgetaucht, der mhm. hat mir eben am Brettstapel gepennt. Ja. Wenn man da wirklich nur Bananen oder Obst rein gibt, ich glaube, das ist eine volle Blast. Du dort sieht da was hingehen. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> ja. Mhm. Aber, Aber ihr müsst trotzdem ja nicht bei Essen hier zuschauen, das Nein. ist ja. Und da es ein Bonus ist, dass dran rangehängt wird als das andere. Also ja. das ist eine schöne Überraschung von der Box, ja? Ja. Ja. So. Ja. Das äh, gefällt uns auch, dass du auch mal merkst. Das definitiv, das kann man sich echt merken. Vor allem, wir haben sehr viele Sorten, da wäre es vielleicht mal interessant, eine andere zu probieren. Mhm. Und. Mhm, mhm, mhm, Und die Erfüllungsstäbchen, die Erfüllungsstäbchen auf, auf jeden Fall. Die Dinge sind so geil? Und Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Das Künstler. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. auch nicht Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. das war Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Künstler. Also es wäre kein neu zu normal. Ja, genau, genau. genau. Deswegen wirst du probieren, aber die hat ja schon der gute Sebastian damals gefressen. Ja, stimmt, genau, jetzt haben wir es jetzt. Mal. Ja, voll genau. Mhm. Weil gestern haben wir uns noch gefragt. Ich wollte die probieren, hey, wovon spricht der eigentlich? Ja, ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir es wieder. Mhm. Ja. Aber mit dem nächsten Paket sind wir bei hier dabei. Yeah, voll gut. Mhm, mh, mh, mh. Wir bestehen ja momentan monatlich dort, nicht um noch breiter zu werden, sondern um euch die Auspackvideos zeigen. Genau, mache ich ein bisschen. Das schon wenn nur für euch. Mhm. Und danach müssen wir wieder, nach diesem video die wir das aufgenommen haben, äh, drei Wochen joggen gehen, damit <lacht> wir in der vierten Woche wieder aufnehmen können. Voll. Euch. Damit wir die nächste Neuheitenbox packen. Mhm. Aber ja. hey, Cordine-Riegel. Hm? Ganz genau. Der ist heute noch sichtbar. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Damit er heute noch kraftvoll zubeißen kann. Voll. Mhm. Ja. Und das war es dann von uns ja. für heute Morgen. Wir werden jetzt, äh, uns dann gleich noch anderen schrecklichen Taten widmen. Deswegen würde ich einfach sagen, möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Ja.